Hallo, in diesem Video will ich euch das Projekt 6 vorstellen. Ja, und erst will ich euch zeigen, was ich verändert, an der Schaltung verändert habe. Wie ihr seht, habe ich die rote und grüne Duden entfernt und an D11 zwischen D11 und äh, D10 seht ihr, dass ich die Leitleiste mit drei Druckknöpfen verstellt habe. Sie war hier auf 0 Volt im vorigen Projekt und jetzt ist sie auf D10 angeschlossen und weil sie auch mit äh, die Leitleiste mit fünf Druckknöpfen ähm, Sie, sie ist hier verbindet ist, dann ist diese 5-Leiste auch auf D10, ja. Also hier in der Unterseite des Leuch dieses Leuchtmoduls, ich habe einen äh, Leuchtjudenmodul hier, werde ich gleich zeigen, wie das funktioniert. Hier haben wir unten D10 und oben ist es auf mit D11 verbunden, ja. Und hier, das im selben Gehäuse haben wir zwei, zwei Leuchtdioden, eine gelbe und eine rote, ja, und in verschiedener Richtung. Die in der gelben Diode fließt der Strom von unten nach oben. Ja, und in, bei der roten Diode fließt der Strom von oben nach unten. Also, wenn ich D10 auf ähm, ON habe, ja, und Spannung hier habe, und D11 auf OFF, dann wird der Strom von unten nach oben fließen und es wird die gelbe Diode leuchten. Und wenn ich D11 auf ON habe und D10 auf 0 Volt habe, dann wird der Strom von oben nach unten fließen und die rote Diode wird leuchten. Aber weil beide Dioden im selben Gehäuse untergebracht sind, dann scheint es, als ob die Diode die Farbe verändert. Ja? Und ich werde exakt dasselbe Programm wie bei Projekt 5 also den vorigen Projekt benutzen. Hier habt ihr es, weil ja wie ihr, wenn ihr euch erinnert, dieses Programm, hier hatte ich am Anfang ja das ist eine Schleife, die sich ständig wiederholt. Und ich hatte erst Digital 10 auf On und Digital 11 auf Off. Also erst haben wir hier Spannung und hier 11 auf 0 Volt. Wird als erstes die gelbe Diode leuchten. Aber dann nach 0,5 Sekunden ist Digital 10 auf Off. Also ist es hier unten auf 0 Volt und oben ist digital 11 on auf 5 Volt und der Strom fließt nach unten und die rote Diode wird ähm, wird leuchten und dann wartet man 0,5 Sekunden wieder und dann wiederholt es sich das Ganze und so wird dieses dieses äh, Leuchtdiodenmodul äh, jede 0,5 Sekunden seine seine Farbe wechselt zwischen Gelb und Rot. Und ihr werdet sehen, ich habe euch gezeigt, dass als erstes die gelbe Diode leuchten wird, dann die rote, dann wieder die gelbe und so weiter. Und jetzt werden wir den Programm, den oberen Block anklicken, wie immer, um den Programm zum Laufen zu bringen. Und ja, Seht ihr gelb rot gelb rot gelb rot gelb rot jede halbe Sekunde natürlich könnt ihr diese ähm, den Farbwechsel schneller oder langsamer machen wie ich euch schon ja gezeigt habe ja in, anderen, in, anderen in den anderen Projekten ich weiß nicht, ob ich ein bisschen mehr Licht mache, vielleicht sieht man das besser. Sieht ihr? Oh, ich weiß nicht, ob es hier man besser sieht. Nun ja, ich kann jetzt mal probieren, die, die Frequenz zu ändern. Hier in Warte 0,5 kann ich es zu, zum Beispiel zu so, einer Sekunde ändern. Und jetzt, seht ihr, geht es langsamer. Es ist eine Sekunde gelb und eine Sekunde rot. ja So, ja, das war dieses sechste Projekt des Kosmos Easy Electro Coding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, um das Video anzusehen. Und wie immer, tschüss und bis nächste Video.